Wollte nur noch zum, zum Reisebüro die Tickets buchen und dann das. Da würde ich sagen, Was? klarer Fall von ökologischem Fußabdruck. Da ist nur noch eines. Was? Teil. Oh! Teilen tut Not. Überfluss tut weh vor allem den Menschen im globalen Süden und zukünftigen Generationen, teilen, schon Ressourcen und reduziert den ökologischen Fußabdruck. Du kaufst mehr, als du denkst.